Ich habe hier meine Päckchen liegen von meinen Tauschpaketen, die ich äh, gemacht habe. Einmal den mit äh, meiner Manuela und einmal mit Miss äh, Mistbruchteis. Ja, und äh, Mausi hat es mir nicht einfach gemacht. Ich äh, musste mich erstmal durch den halben Karton rechnen, um das Kästchen Nummer 1 oder das Päckchen Nummer 1 zu finden. Und dieses Jahr habe ich auch wieder den Ikea Adventskalender. Den habe ich jedes Jahr. Mit dem fange ich auch gerade mal an. Und äh, ja, ich habe mir die App hier schon runtergeholt. Und dann gehen ich hier einmal auf, dass es losgehen kann. Und... Ja, so ist er dieses Jahr und wir sehen wieder, wir haben überall... Hinter jedem Türchen erwartet dich eine tolle digitale Überraschung. Wenn du dieses Symbol siehst, hast du die Möglichkeit, schwedische Weihnachtsvokabeln zu lernen. Ui, okay. Also die haben sich auf jeden Fall wieder was Cooles einfallen lassen. Und man kann hier wieder interagieren. Okay. Ja, ich möchte jetzt natürlich nicht alles äh, antippen, dass wir alles schon einmal durch haben. Ich will mir das so ein bisschen aufheben. Wir suchen jetzt aber auf jeden Fall das Kästchen Nr. 1. Hier unten ist die 2. Und da ist die 1. Und dann schaue ich mal, ob es da eine Aktion gibt. Jawohl. Okay, das war es anscheinend. Ja. Das war's, und dann gucke ich mal, wie ich das hier aufbekomme. Na, irgendwie ist doch hier was nicht ganz richtig. Das ging jetzt nicht so ganz optimal auf. Das ist dahinter, das scanne ich gleich, da gucke ich gleich. Na, der ist hier ein bisschen irgendwie verschoben. Habe ich, glaube, ob ich den noch so ein bisschen nee, funktioniert nicht, aber es ist nicht so schlimm. Ich komme trotzdem an die Schogi. Ja, so sieht es aus. Hier ist so ein kleines Herzchen mit oben so einer weißen Schokolade und unten einer dunklen. Und in der Mitte ist nur Wack. Lecker. Und dann schaue ich mal. Da ja, unter jedem Türchen, das habe ich schon gesagt. Ups. Mal gucken, ob ich das hier irgendwie noch ein bisschen schärfer kriege. wo selbst der Dunkelheit ein Licht aufgeht. Zum Kuscheln fährt der Winter nach Schweden, denn dann wird es dort so richtig gemütlich. Wenn die Sonne sich rar macht, stellen die Schweden traditionell Lichter in ihre Fenster. Aber weil im Land der Wälder, Seen und roten Häuser schön alleine nicht reicht, hat der Brauch der Fensterlichter auch einen ganz praktischen Sinn. Sie zeigen allen, die draußen im Dunkeln sind, wo es ein warmes und gemütliches Zuhause gibt. Bring auch du ein bisschen Licht in den Winter. Die passenden Leuchten findest du bei Ikea. Ah ja, okay. Ja, Werbung ist äh, ist halt so. Ne? Da muss man mit rechnen, wenn man sowas kauft. Ja, das war das erste Kästchen. Hier kommt eine Seite. Und dann fange ich mit dem Päckchen von Manuela an. Was sich hier drin verbirgt. Entschuldigt mich, ich werde äh, nachher das Video auch nicht äh, schneiden. Ich werde es so hochladen, weil ich habe heute mit meinen Freunden, also mit den Kindern von meinen Freunden, äh, hier großes Backen gehabt. Und wir haben hier Kekse gebacken und dekoriert. Und ich bin total groggy, weil ich den ganzen Tag äh, damit zugebracht habe, meine Wohnung halt vorzubereiten. Also ich habe meine ganze Weihnachtsdeko, die ich so habe, hervorgeholt. Ganz früh heute Morgen bin ich mit meinem Mann schon losgefahren um halb acht nach Hornbach und haben schon einen Weihnachtsbaum gekauft und haben den aufgestellt und geschmückt. Und ich habe die Wohnung komplett weihnachtlich geschmückt. Und ähm, ja, vielleicht blende ich euch hier mal ein Foto ein vom Weihnachtsbaum, wie der jetzt aussieht. Ja, und genau, ich bin einfach groggy. <lacht> So und hier hinter verbirgt sich ein Kalender für 2019 zusammen mit einem Stift und anscheinend kann man sich hier was raufkleben und dann schauen wir noch mal kurz nach drin ja hier kann man sich dann noch mal persönliche Daten reinschreiben und hier hat man so einen... Eine kurze Übersicht, einfach nur den kompletten Monat und dann hat man hier Sachen, wo man sich eben jeden Tag was reinschreiben kann. Und hier hinten nochmal ein Kalender von 2020 und hier hat man ein bisschen Notizplatz. Ja, kann man immer gebrauchen. Und dann geht es weiter mit dem Päckchen von Miss Fruchteis. Hier drin verbirgt sich eine Banane. jetzt, wir jetzt mal genauer angucken. Das ist, ach, das ist ein Etui. Etui für Stifte. Hier ist der Reißverschluss versteckt. Jetzt habe ich es, ich wollte gerade sagen, eine Plastikbanane. So, das mache ich gerade mal auf. Hol die gerade mal raus. Zell. Also kann man die hier so an so einer Schlaufe halt halten. Und hier kann man dann aufmachen und kann dann hier seine Stifte reinmachen. Und sie hat mir auch hier so einen Bleistift, den man dann noch die Spitze so rausdrücken kann. Noch dazu gepackt in Kawaii-Stil. Ja, auf jeden Fall süß. Ja, und der kommt auch gleich da rein. Ups, nicht hängen bleiben. Und dann kommt das an die Seite. Ich ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich bin heute ein bisschen groggy. Achso, ich habe mir noch einen Kalender gekauft, bevor ich das äh, vergesse. Und zwar ein Rotbäckchen. Und das kann ich heute richtig gut gebrauchen und den werde ich gleich noch trinken. Ja, und dann werde ich jetzt kurz das Video bearbeiten, also das Foto noch einblenden und ähm, das ganze Rändern schneiden und euch hochladen. Okay, ihr Süßen. Ich hoffe, ihr hattet heute Freude an dem Video von heute Morgen. Und dann sage ich erstmal Tschüss und bis morgen. Ja.